Ich bin wieder am Start. Das hier ist meine Drachenangriff. Ja, Drachenangriff. Hier, diese Big Dorf hier. Klar, ist er inaktiv, aber durch meine Drachenangriff, durch meinen Luftangriff, werden wir den vernichten. Ich zeig euch mal. Ja. So muss ich das auch genau machen. Blitz, Blitz. Bis die Raketen am Arsch gehen. Kaputt gehen. Und dann Königin. Dann Königin kommt zum Einsatz. Dann Lakai. Wir müssen die Rand kaputt machen, damit die Drachen direkt reinlaufen. Direkt reinfliegen. Ja, das sind die Drachen. Die sehen geil aus. Und danach kommt Ballon. Seppalin, geht auch, direkt rein, Mitte, aber auch leer. Keine Mann drin, keine einzige Soldat drin. So sieht das aus, Ganze. Wie ihr seht, alles perfekt. Alles läuft perfekt, genau so wie ich es wollte. Hier sind die. Die machen erstmal seitlich alles platt und platt. Räumen alles auf. Und hier. Königin gegen König. Königin hat König platt gemacht. Und hier. Hier musst du Eiszauber benutzen, Leute. Hier musst du Eiszauber benutzen, sonst habt ihr keine Chance. Weil die Ferne türme sind sehr stark. Und es geht weiter. Weiter und weiter. Und ihr außen läuft auch alles sehr gut. Königin, Heilare, alles machen. Gut, Leute, Leute. Alle machen gute Job, Leute. Ja, Leute. Wie halt. ihr seht. Alles ist perfekt gelaufen. So muss das auch sein. So muss ein Einsatz sein. Genau diese Taktik könnt ihr auch versuchen. Beutejagd. sternjag Prozentjagd. Alles ist möglich mit dieser Taktik. Somit ist das Ende, Leute. Das war ein guter Angriff von mir, ja, zwar war der inaktiv, ja, Infandertum war nicht inaktiv, aber trotzdem 100% gelöscht. Ja, ja, abonniert meinen Kanal, Leute, Daumen hoch geben, liken, liken und weiterempfehlen. Ciao, Leute, haut rein!